Der Esel trat als Supplikant zum Löwen. »Siehe, darf ich es wagen«, sprach er, »ein Wort dir vorzutragen?« »Die Polizei in jedem Land hat Männer von Talent ernannt, des Nachts die Stunden anzusagen.« nun wissen Berge, Tal und Wald, wie mächtig meine Töne schallen, drum bitte ich sie, lass dir gefallen, mit einem mäßigen Gehalt von Rocken, Rockenhaver oder Kleien das Wächteramt mir zu verleihen. Ihr senkt das Ohr und schweigt. Alsbald wird seine Bitte plazidiert, der Esel wird durch Stab und Horn zum Stundenrufer investiert und ein Gehalt von Heidekorn wird ihm in Gnaden assigniert. Die Nacht bricht ein, wie Boreas ruft er, »Ihr Herren, lasst euch sagen!« dem Hof gefiel der neue Spaß, doch als der Zeiger eins geschlagen und er noch rief, da fing der Kahn den Schreier zu verwünschen an. Und Luna ging noch nicht zur Neige, so bot er durch ein Windspiel ihn auf seine Burg. Das Tier erschien. »Geh, friß dein Korn daheim und schweige«, so sprach der Fürst und ließ ihn ziehen, und so entstanden in dem Staate die fetten Hofkanonikate für Eseln, die auf Polstern ruhen und Sold beziehen, um nichts zu tun.